Hallo meine Pokéfreunde, freunde -Poké willkommen zu einer weiteren brandneuen Folge von Pokémon Blau. Wir sind mal wieder hier in der MS-Anne, oder MS-Ain. Ich sag dazu MS-Anne, damit ich euch triggern kann. Muhaha, wir gehen in den nächsten Kampf. Boom! Ja, beste Überleitung, ich weiß. Was magst du lieber, starke oder seltene Pokémon? Ich mag beides gleich. Was steht so für Fragen? Gentleman möchte kämpfen mit einem Fukao Oh, Fukano. Das haben wir noch nicht gesehen, glaube ich. Und es sieht, sieht echt gut aus, das sieht echt gut aus, finde ich. Aber es wird dich zerstören. Die Folge war nicht mehr eine halbe Minute lang. Und schon war der Anfang richtig strange. War der beste überlachtlich was hatte, ich weiß. Level Ponita haben wir auch noch nicht gehabt. Was ist denn los? Oh, Ponita sieht genauso aus, wie ich es mir vorstellen. Ein Pferd. Oder oh, ist ein Pony? Weiterentwicklung ist ein Pferd. Pony mit Feuer. Das ist ein brennendes Pony. Weiterentwicklung Entwicklung ist einfach ein brennendes Pferd. Level 28! Cool! Ich glaube, ähm, Schiller gelernt auch ab Totok oder so. Eine neue Attacke oder so. Hashtag oder so. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Wow. Dankeschön. Und du möchtest auch noch kämpfen? Gerne? gerne. Wo warst du, als die Party lief? Tut mir leid, ich musste halt noch ein paar Pokémon-Trainer-Kämpfe machen und ja. Habe ich halt so ein bisschen verpasst, ne? Radfratz! Kennt jeder. Schlitzer. Komm, test mir mal ein bisschen Schlitzer aus. Du mit dem. Den Dich wir sind mittlerweile schon in der 13. Folge und wir haben noch nicht, also jetzt gerade wo ich es aufnehme, also jetzt, im Moment, hier haben wir noch, Und oh, Pikachu, lol, haben wir ja noch keinen, ähm, dritten Orden, Den kriegen wir aber noch diese Folge klappt Und Zumindest arbeite ich mich selber darauf hin, den schon zu bekommen, ich kann ich hab einfach keine Ahnung, was ich sagen soll, okay? Okay. Dann einmal. Ich dachte einige, nicht einen. Ich muss mal mein Deutsch auf die Reihe bekommen. Mit den frischen Duden. Spaß ist noch. Pikachu! Das ist schlecht. Also, zumindest die Gegner hier. Mach mal langsam! Du wolltest du wolltest doch gegen mich kämpfen! Sonderbombung! Die Sonne vergehen vergeben wir glaube ich ganz ganz spät im Spiel, weiß ich nicht wann. Wollt nicht kämpfen? Hast du die Safari-Zone in Fuchsana City schon besucht? Es gibt dort sehr seltene sehr Pokémon. Ja, das, das vergessen wir lieber, weil ich hasse das. Mein Papa war mit mir in der Safari-Zone. Es war aufregend. Nein, das eigentlich nicht. Einiges. Der Kapitän war kreidebleich. Er sah schlecht aus. Oh. Viele Leute werden leicht seekrank. Was willst du mir damit sagen? Was ist mit dem Kapitän? Wir werden es herausfinden, aber zuvor... Gary! Schon wieder. Sieh an, Mike. Ich wusste, ich würde dich hier treffen. Mike, hat man dich tatsächlich eingeladen? Wie kommst du mit deinem Pokédex voran? Ich habe bereits 40 verschiedene Pokémon gefangen. Ich benutze die meisten nicht, einfach nur bei Baum. Es gibt eine riesige Vielfalt an Pokémon. Versuch dein Glück in hohem Gras. Aber erstmal lass uns kämpfen. Und? Und? Oh, der Sprite. Kann das halt, dass das Sprite das geändert hat? Oder bin ich gerade nur zu blöd, um das zu schicken? Wie fällt das Sprite cool aus. Passt zwar nicht wirklich zu Gary, aber es sieht cool aus. Tauboga. Da brauchen wir eigentlich Pateks. Gut, Gary. Ich hoffe, du hast was drauf. Ansonsten wird es schnell langweilig. Oh, Volltreffer. Okay, vielleicht hast du doch was drauf. Ich kann auch eigentlich Wünsch. Äh, Wirbelwind machen. Dann kommt direkt ein das Pokémon von ihm, aber. Ach stimmt, er geht jetzt wie Knospen ne? Oh, ich hab nicht gespeichert. Das könnte ein Problem, denn, aber ich habe Heightrack. Also, ja. Sollte ich es eigentlich schaffen. Nur wenn ein Pokémon besiegt ist, dann war es das. Denn ich habe noch kein... Also es gibt ein bestimmtes Item, damit man Pokémon wieder... ...wiederbeleben haben kann. Aber das haben wir noch nicht. Das kriegen wir noch ich erst in der vierten Stadt oder so. Ich weiß es noch nicht genau. Sonder ist Level 18. Nice. Beschloss auf dich. Radikal. Oh, Radikal. Äh, wollen wir wechseln? Ne, komm. Oh Gott. Ein Radikal. Wie es im Buch steht. Dann geh mal Leule in die Ecke. Da -da -da -da -da -da -da. Routenschlag. Äh, Rundschlag. wieso kann das noch Routenschlag? Gary, enttäuschend. Mach doch mal Hypersand oder sowas. Wow, oh, Gary, enttäuscht mich. Partic Level 24! Nice! Kadabra. Er hat echt einen mmh, von Kadabra, Alter. Ja, alles gut, komm. Das sieht irgendwie aus wie Sipsala. Aber es ist ein Kadabra. Weil es nur einen Löffel in der Hand hat. Also in einer Hand hat er nur einen Löffel. Auf der anderen hat, hat er nicht noch einen Löffel. Was hat er denn da? Ich sehe das nicht. Was hat er denn da in der Hand? Äh, ich ich verstehe das dieses nicht. Wir killen ihn am besten. Dann müssen wir uns nicht mehr um ihn kümmern. Auslöser schlug. Kill, du Loser. Geh heulen. Ich sagte, geh heulen. Oh, Volltreffer. Nice. Trotzdem, nur mit Volltreffern kommt man nicht weiter, wenn du 10 Level unter mir bist. Das ist peinlich. Dieser Klos Wo es doch? Gut, Pateks, hilf mir gegen einen dieser Was zum. Wie sieht bitte schon dieser Knosp aus? Seht ihr das? Es sch Erstens, es steht. Was ich nicht so schlimm finde. Aber. Es, es ist schwierig. Bring es einfach schnell um, okay? Danke. Ich will es nicht bei den Augen haben. Ja, mach doch. Dann bist du, Wenn du irgendwas im Hintergrund hörst, dann ignoriert es einfach Gary, bist wie sonst immer eine Niete. Geh erstmal lernen. Geh in die Pokeschule. <lacht> Mike, besitzt Gary. Mist. Naja, wenigstens trainierst du deine Pokémon. Das stimmt. Du machst es nämlich nicht. Ich hab extra das <lacht> Äh, extra ein bisschen formuliert, dass du, ich bin gerade total draußen, aber naja, so ist das Leben. Es soll angeblich ein großer Meister im Umgang mit dem Zerschneider an Bord sein, aber da war nur ein sehr kranker alter Mann. Der Zerschneider ist äußerst nützlich, Du solltest den alten Mann mal besuchen. Ciao! Ich habe gerade seinen textbox nicht verstanden okay na egal auf jeden fall ist hier der kapitän aber sagten die nicht er wäre seekrank naja bevor wir mit dem reden sitzen wir uns auf den sehr bequemen stuhl und lesen sein tagebuch tausend natürliche hausmittel gegen seekrankheit oder auch kein tagebuch der kapitän liest dieses buch ist er wirklich seekrank Bäh! Manche Dinge macht man besser nichts. Es geht mir gar nicht gut! Mike massiert den, den Kapitän den Rücken. Rubbel, Schrubb. Äh. okay, das war jetzt sehr verstörend. Oh, oh, ich danke dir! Es geht mir schon viel besser! Möchtest du den Umgang mit dem Zerschneider lernen? Ich könnte es dir beibringen, aber mir ist so übel. Ich hab's. Nimm einfach das hier. Damit bringst du deinen Pokémon den Umgang mit dem Zerschneider ganz leicht bei. 4 VM 01, die allererste VM. Glück noch, ne? Super! Endlich bin ich nicht mehr so krank. Es kann losgehen. Hä? Hat dich gerade gesagt, er ist noch krank? Es ist ja nicht mehr krank. Okay. Ist ja Pokémon-Logik. Eine Sekunde ist wieder. Nicht mehr krank. Auf jeden Fall haben wir jetzt endlich unseren schneider und gehen damit in die Arena. Und wer wird es bei wem es beibringen? Ganz klar. Eigentlich sollte das jeder wissen. Wenn nicht, dann werde ich es ja gleich sehen. Und diesen Satz habe ich schon so offen im Let's Play gebracht. Aber naja. Oh jetzt passt mal auf, was passiert. Tschüss. ist es weg. Jetzt können wir nicht mehr ins Schiff. Nie wieder. Okay, mit dem Glitch kann man so noch mal rein. Und dann kann man auch ein paar, ein paar Dinge erkennen. Den Glitch mache ich aber, glaube ich, nicht, weil er ein bisschen komplizierter ist. Und das sind auch eigentlich nicht. Da ist, was ich sagen kann, da ist ein Truck. rechts Auf der rechten Seite ist ein Truck. Der macht aber eigentlich nichts. ist nur Deko. Viele denken, ja, da wird Mew drunter. Aber ihr wisst ja jetzt, wie man Mew bekommt. Und, ähm... Auf der linken Seite, was ich sehr schockierend finde, das sind das Steine. Das heißt, bei Steinen kommt man einfach nicht mehr weiter. So gesehen Wand. Und das Schiff geht genau auf um die Kleine zu. Viele haben so eine Theorie, dass der Mann kein richtiger Seefahrer ist und er hat dann alle in den Tod gesteuert. Aber meiner Meinung nach ist es einfach nur so, damit man da keine Glitches verursacht oder so. Das soll halt zeigen, ja, bis dahin soll er fahren, und dann, boom, war's das. Also bis dahin oder halt fahren. Glaube ich, soll das nur einfach nur heißen. Das ist ja nichts Besonderes. Nein, erstmal Item, glaube ich, ja. VM aktiviert. Sie enthält der Schneider. Das einen ein Buch und beibringen. Ja, wer kannst du alles? Satz und Sander. Was Sander? Okay, aber nee, Satz ist auch leer. Noch wenn ich keine Ahnung habe, welche Attacke vergessen werden soll. Okay. Das ist die Frage. Hm, ich weiß nicht genau. Das ist eine sehr schwierige Frage. Hm, es ist echt schwierig. Ich könnte natürlich Mio nehmen. Und dann wäre Mio mein Frauensklave. Sklave. Aber ich habe irgendwie keinen Bock auf Freundsklaven in, in diesem Display. Vielleicht ein Rot. Sorry. Vielleicht ein Rot. Aber ich würde sagen, Wickel weg, oder? Ja, eigentlich schon, weil Wickel ist nicht so stark. Es war eine gute Attacke, vor allem jetzt für den Moment, aber nee. Lieber Zerschneider, Schneider damit wir dieses Buch Buchmann haben. Ich mache jetzt Speichern ja. Und dann habe ich versucht und ja. Ähm, wie macht man das? Aktivieren. Wie, wie benutze ich Verschneider? Äh. Okay, äh, es ist sehr komisch, wenn man es benutzt. Man muss Pokémon gehen, Saatze, und dann Zerschneider. So macht man Schneider. <lacht> Best Animation. 2K 20. Ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, fragt mich nicht, wieso. Ich dachte eigentlich A, A drücken, damit man gefragt, was es machen Ja, naja. Arena City, Pokémon Arena, Arena Leiter, Major Bob. Der blitzschnelle Arena Leiter. Ja, der blitz -Pokémon. Willkommen in der dritten Arena. Und Leiter Major Bob, bisher regisiert wieder mal Gabi. Hey, warte, du Champion in den Spiel. Major Bob hat einen Spitznamen. Man nennt ihn den Blitzschnellen Arena Leiter. Ich habe meine Stimme ein bisschen erfendet. Also, ja, ist nicht so schlimm. Er ist ein Experte für Elektro-Pokémon. Vogel- und Wasser-Pokémon sind ihm hilflos ausgeliefert. Achso. Er nutzt auch gern Paralyse. Magic Bob ist sehr vorsichtig. Du musst ein Rätsel lösen, um ihn zu treffen. Was für ein Rätsel das ist, das müssen wir selbst herausfinden. Wir sind ein paar Trainer, die werden wir eben kämpfen. Ich mache mir eben kein Katz. Ja, ich weiß, alle fünf Minuten mache ich einen Cut. Ja, ich weiß, Kröt. Aber egal. So, da sind wir wieder. Ich war nur eben ganz kurz weg. Also der Cut sollte eigentlich niemand auffallen, hoffentlich. Ist nicht so schlimm. Denn wir kämpfen jetzt die Arena durch. Und hoffentlich haben wir die Arena aber ich glaube schon. Das hier ist kein Spielplatz. Ich weiß. Ich will aber der allerbeste sein. Wie keiner vor mir war. Ganz allein fange ich sie mir. Oder schreib sie sie mir. Denn ich kenne sie vor. Okay Schreib sie dir! Oh nein, das soll jetzt kein Singkonzert sein immer wieder ein pikachu die haben hier ganz viele pikachu auf, ähm, auf der arena auf jeden fall wenn man hier schick genommen hat ist man schlecht dabei dabei ja dabei Und ist da meine ich ähm, nicht wirklich also mittel und diese sagen auch so mittel also die haben nicht wirklich eine schwäche dagegen aber ja schädlich schon deshalb da. Pikachu noch mal! Ich hab eigentlich gerade nichts zu erzählen, also ja. Die Pikachus, ich finde, ich muss ehrlich sagen, die alten pikachu sprites finde ich viel besser als die neuen. Weil die neuen, eben sind mehr so von dem neuen Anime. Und da sieht Pikachu einfach so richtig perfect body aus, irgendwie. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und hier ist er so ein bisschen, so ein bisschen pummeliger. So finde ich einfach auch viel süßer. Versteht ihr, was ich meine? Und da haben wir besiegt. Wow, du hast mich überrascht. Okay. Hallo. Ich bin ein Fliegengewicht. Aber im Umgang mit Elektrizität bin ich Profi. Ich erkläre euch gleich das letzte. Wir sind über Müllton-Mülltonnen. Ich erkläre euch gleich wieso. Was ist das denn? Ein Rocker? Oh, Rock'n'Roll. 1999, Rock'n'Roll. 1999 ist ja Pummon in Deutschland zumindest erschienen. Soweit mein ich meine. Erinnerungen und Informationen. Also nicht Erinnerungen. Also teilweise. Ich bin nicht 1999 geworden, nein. Sonst wäre ich schon ein bisschen älter. Ein kleines bisschen. Äh, wäre aber schon cool gewesen ich viele Merchandise Sachen und so viel, viel bekommen teilweise war es aber auch schlechter gewesen er hat Vor und Nachteile früh geboren zu haben jetzt werden wie immer Level 19 Sander freut mich ich glaube Sander entwickelt sich erst ab Level 30 40 also genauso wie fast alle meine ganzen ähm, Teammates ziel ja ich glaube Sander wird eh alles rocken also wird es hier Schiller 0 zu sagen haben. Mach ich Haben wir das schon mal gesehen? Doch, doch, haben wir schon mal, ja. Im Mondberg, glaube ich, ja. Nur leider ist Sander halt noch Level 19 und nicht so stark, deshalb dauert das ein bisschen, bis wir die besiegt haben. Ich kann es mal vorspulen. Oh nein, come on. Oder ich mach den, das, den Kampf morgen. Also ich mach morgen. Nicht nicht morgen! Äh, das mache ich! Nächste Folge! Den Arena Leiter kann ich natürlich auch machen. Das, das ich jetzt aber vor. Oh fuck! Nein! Oh, nein, nein, das wollte ich nicht! Komm, Partex! Kann ich jetzt nicht enttäuschen, okay? Danke! Partex ist halt immer verlassen. Ein Kurzschluss! Ja. Ich mal ganz kurz heilen. Mhm. Hä? Bist du wieder da? Ich, ich habe mich immer gefragt, also wenn man, wenn man jetzt Sarz besiegt wäre, ähm, könnte ich dann noch hier raus? Die Antwort ist ja. Selbst wenn ein Pokémon besiegt ist, man kann trotzdem seine VMs benutzen. Meine Frage ist, wie macht es das, das, wenn es besiegt ist? Das ist doch K.O. Wie wie setzt das ist ein? Das war für mich schon immer eine Frage. Aber naja, ist die Tatsache. Tatsachen müssen wir akzeptieren ich spiele jetzt vor bis ich hier unten bin so immer wieder das Pokémon raus Animation. Hotel. und Animation teil auf 10 da hinten war noch ein Gegner Immer da das war doch hier der ja genau Major Bob war mein Ausbilder also entweder Ausbilder war sein Ausbilder egal der Gentleman hat einen Pikachu. Was denn sonst? Lass mich raten. Welche hat einen Pikachu? Lass mich raten ja. Mhm. Kann ich mir gut vorstellen. Aber jetzt möchte ich vorspulen, weil Pikachu haben wir so oft gekämpft. Stopp, du bist zu gut. Ach, stein doch nicht so. Ich wir nicht durch. Und dann ist er. Wie können wir das Rätsel so lösen? Ich spreche mal ein paar Mülltonnen. Hier ist nichts plus Abfall. Hier ist nichts bloß Abfall. Abfall. Was haben wir hier Abfall? Abfall? Abfall? Abfall? <lacht> Ihr seht schon, wie es hinausgeht. Abfall? Hey! Hier ist ein versteckter Hebel! Ich werde ihn betätigen. Das erste Schloss wurde entriegelt. Jetzt das Problem: Er kann entweder, das zweite kann entweder hier sein, hier, oder hier jetzt zum Beispiel. Also immer so: Wenn er es hier gefunden hätte, dann wäre es entweder hier. Hier, hier oder hier. Ich nehme mal das hier. Das zweite Schloss wurde entriegelt. LOL! First Try! LOL! Das habe ich ja noch nie geschafft. Die Masch mechanische Tür hat sich geöffnet. Leute, Daumen hoch für diesen First Try. Also ich habe es richtig gelitten. Oh mein Gott, ich habe es First tried. Wenn das kein Daumen hoch ist, dann weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, wenn ihr die Kampf sehen wollt, dann klickt doch mal auf das Link links auf das Video. Rechts die Playlist, falls ihr irgendwas anschauen wollt. Und oben kommt auf meinen Kanal. Da könnt ihr gerne abonnieren, wenn ihr wollt. Haut rein, Leute und tschüss!